Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video und heute sprechen wir darüber, mit welchem Produkt oder mit welcher Art von Produkt du dein Amazon Business starten solltest. Wenn du dir ein Amazon FBA Unternehmen aufbauen möchtest, wird einer der ersten Schritte natürlich die Auswahl des richtigen Produktes sein. Und hier hast du grundlegend mehrere Möglichkeiten, nach denen du gehen kannst. Die meisten aber wollen mit einem Produkt starten, was ihnen persönlich auch gefällt und mit dem sie sich selber identifizieren können, weil sie selber auch nutzen. Und das ist auch vollkommen verständlich, weil vor allem am Anfang hat man natürlich kein Gespür für gute Produkte, denn das ist einfach nicht vorhanden. Aber genau das ist auch einer der Hauptgründe, wieso wirklich viele Leute mit FBA scheitern. Denn nur weil du dieses Produkt selber nutzt und auch selber kaufen würdest, heißt es das nicht, dass es auch tagtäglich 20, 30 weitere Personen machen würden, die dann genau dein Produkt kaufen. Das heißt, es kann sein, dass genau dieses Produkt, was du vielleicht gerade im Kopf hast, funktioniert. Hier ist es aber eher ein Raten und eher auf gut Glück, diese Entscheidung zu treffen und jetzt keine fundierte Business-Entscheidung. Und ein weiterer Fehler, den die meisten machen, ist einfach, dass sie Produkte auswählen wollen, die es auf Amazon noch nicht gibt. Und dann denken sie, sie hätten vielleicht eine Marktlücke entdeckt, aber dass es Produkte auf Amazon noch nicht gibt, hat ehrlicherweise einfach einen guten Grund, denn die Suchnachfrage sozusagen nach genau diesem Produkt ist meistens einfach nicht vorhanden. Das heißt, hier haben wir eigentlich auf natürlichem Grunde schon ein weiteres Ausschlusskriterium. Und jetzt, nachdem wir zwei Möglichkeiten schon mal ausgeschlossen haben, stellt sich die Frage, ob wir uns von Beginn an auf eine Marke fokussieren wollen oder ob wir erstmal einzelne solide Produkte heraussuchen, die dann den größtmöglichen Cashflow generieren sollen. Und wenn wir uns von Beginn an dafür entscheiden, eine Marke aufzubauen, werden wir auf kurz oder lang an den Punkt kommen, wo es zwar weitere Produkte gibt, die zur Marke passen, die du aber alleine ohne die Marke zu haben vielleicht nicht auswählen oder nicht machen würdest. Und genau das ist der Punkt, wo es eigentlich kritisch wirst. Das heißt, du gehst hier wirklich her, investierst Zeit, investierst Geld in mittelmäßige Produkte, die zwar deine Marke weiter stärken, sich aber für sich selber einfach nicht so bezahlt machen, wie es eigentlich Produkte machen würden, die du auch ohne Marke auswählen würdest. Das heißt, wenn du jetzt keine Marke besitzen würdest, wo diese Artikel dazu passen. Also so limitierst du dich also selber und holst einfach nicht das Maximale wirklich aus deinem Kapital raus. Das kann nach drei, fünf oder zehn Produkten der Fall sein, je nachdem wie viele Produkte man um deine Nische und um die Marke herum bauen kann. Aber im Bereich Amazon FBA geht es auch eher darum, mehrere Mikrobrands nach und nach zu bauen, die dann vielleicht zwischen drei bis zehn Artikel beinhalten. Und so ist einfach die Wahrscheinlichkeit am höchsten, dass auch jedes Produkt selber das nötige Potenzial mitbringt, dass du es auch selber ohne die Marke auswählen würdest. Aber trotzdem hast du hier immer noch ein bisschen Volatilität bei dem Produkt mit dabei, weil du auch meistens Kompromisse eingehen musst, wenn Produkte unbedingt zu genau dieser Marke passen müssen. Und der einfachste Weg, um wirklich zu starten, ist also grundlegend mit Cashflow-Produkten. Und Cashflow-Produkte müssen, wie gesagt, nicht zwingend aufeinander aufbauen und die müssen auch nichts miteinander zu tun haben. Das heißt, du kannst etwas aus dem Bereich Haustier, Garten oder Küche auf den Markt bringen. Und so pickst du dir einfach die Gold Goldnuggets raus, um die Produkte auszuwählen, die letztendlich die höchste Marge und auch den besten Umsatz generieren. Und das Gute daran ist auch, dass der Kunde selber gar nicht sieht, welche anderen Produkte du noch in deinem Amazon-Shop verkaufst. Und er wird sich auch nicht fragen, warum du jetzt vielleicht Produkte aus drei unterschiedlichen Kategorien verkaufst, weil er wie gesagt meistens sowieso nicht auf deinen Shop klickt. Und dadurch hast du aber wirklich den besten Kickstart in das Business, generierst schneller auch einen soliden Cashflow und kannst den Cashflow dann nutzen, um vielleicht deine Marke oder Microbrand nach und nach, nachdem du die ersten Cashflow-Produkte aufgebaut hast, dann wirklich zu implementieren. Und so viel auch zum Thema, mit welcher Art von Produkt du am besten starten solltest. Wenn du mehr zu dem Thema FBA erfahren willst und du auch lernen willst, wie du das richtige Produkt findest, dann lass uns doch gerne einen Daumen nach oben da und abonniere unseren YouTube-Kanal, um auch keine weiteren YouTube-Videos mehr zu verpassen.